Wie man seine Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen in einem Vorstellungsgespräch präsentiert. In einem Vorstellungsgespräch werden Sie aufgefordert, Ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen zu erläutern, die Sie für die Stelle benötigen. Die Fragen, die Ihnen gestellt werden könnten, sind szenariobasiert bzw. beispielhaft. Einige Beispiele sind, können Sie uns von einer Situation erzählen, in der Sie Ihre Teamfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Oder können Sie sich an eine Situation erinnern, in der Sie Probleme lösen mussten. Einige Dinge sind zu beachten. Es ist sinnvoll, eine Liste mit all Ihren Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen zu erstellen. Lernen findet ständig und im täglichen Leben statt. Vielleicht ist es Ihnen nicht bewusst, wie viele Fähigkeiten und Kenntnisse Sie bei der Bewältigung von gewissen Aufgaben erworben haben, wie etwa der Betreuung von Kindern oder der Online-Bestellung von Produkten. Auch wenn Sie nicht viel Zeit in der Schule oder in einem Arbeitsumfeld verbracht haben, haben Sie dennoch durch Ihre persönlichen Lebenserfahrungen nützliche Fähigkeiten für die Arbeitswelt erworben. Diese Fähigkeiten werden als übertragbare Fähigkeiten bezeichnet. Einige Beispiele sind Kommunikationsfähigkeit, Informatik, Computerkenntnisse und die Kompetenz bzw. Fähigkeit gut im Team zu arbeiten. Wenn Sie sich auf das Antworten auf eine Frage im Vorstellungsgespräch vorbereiten, denken Sie daran, dass Sie solche übertragbaren Fähigkeiten haben und dass Sie Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse hervorheben. Übertragbare Fähigkeiten sind für jede Art von Beruf wichtig und jeder Mensch besitzt übertragbare Fähigkeiten in unterschiedlichem Ausmaß. Eine gute Möglichkeit, Ihre Antworten auf Fragen in einem Vorstellungsgespräch vorzubereiten, ist die KAE-Methode. Die KAE-Methode vermittelt Ihnen drei wichtige Punkte, mit denen Sie zeigen können, dass Sie die richtigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen für die Stelle haben. KW kontext Schreiben Sie dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin, eine Situation, in der Sie mit einer Herausforderung oder einem Problem konfrontiert waren. Erklären Sie, warum es wichtig war, dieses Problem zu lösen. A wie Aktion. Beschreiben Sie hier die Schritte, die Sie unternommen haben, um mit der Situation umzugehen, also wie Sie das Problem gelöst haben. Hier können Sie Ihre Fähigkeiten zeigen und was Sie dazu motiviert hat, so zu handeln. E wie Ergebnis. Erläutern Sie in diesem Schritt die Ergebnisse Ihrer Aktion und das positive Resultat. Denken Sie daran, dass diese Situation auch außerhalb des Arbeitsplatzes sein kann. Diese Methode ist bei der Beantwortung von Szenario- bzw. Beispielbasierten Fragen nützlich und Sie können im Voraus einige Beispiele vorbereiten, um die wichtigsten Fähigkeiten hervorzuheben, die Sie haben und die für die Stelle, auf die Sie sich vorbereiten, relevant sind.